Yo, hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwert ja in der letzten folge haben wir gegen äh, mary gekämpft haben beinahe verfressen bekommen und ja wir sind jetzt bei der dritten arena äh, wie ist der typ kabo den müssen wir erledigen und ja wir können uns den jetzt stellen und ich würde sagen das machen wir in diesem part wird schon irgendwie klappen ähm, pokémon schild was ich ja auf screen naja der steht da Immer zu den Zeitpunkten Spiele, wie ich im Let's Play voran bin, habe ich jetzt bis zur Galamine 2 gespielt. Ich bin dann noch nicht durch und ja, alle Arena Leiter in Schild waren viel schwieriger, weil ich irgendwie weiß nicht. Im Pflanzen Arena Leiter hatte ich ein paar Probleme, weil ich den start hatte und mit der Wasser Arena Leiterin hatte ich auch ganz schöne Probleme. hat war ganz schon knapp, also <lacht> weiß nicht. dafür hatte ich mal so einen Stress auch mal in diesem Projekt hier ab. Da wäre irgendwie viel besser. So, jedenfalls, hallo, ja, schön zu sehen. Es gibt mich viele, die es so weit genug bringen, um kabul auszufordern Ist es sofort einen Versuch wagen? Ja, ich will, wenn ich an arena musst muss, euch anziehen. Boom, ich glaube, übrigens, neue Schuhe das sind die Schuhe von der Pflanzenarena irgendwie als Challenge der Challenger-Uniform. Die Arena-Mission vom Typ v ist etwas ungewöhnlich hier lang, bitte und ja. Jetzt weiß ich ja auch, warum diese Uniform irgendwie so 18.000 irgendwie kosten, weil irgendwie äh, also irgendwie äh, für jedes einzelne Teil bezahlt. So also Schuhe, Handschuhe, Rosen, Oberteile, und ja, das macht irgendwie Sinn, dass das so teuer ist. Bei der Arena-Mission des Feuerarena, als Karo musst du kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln siegte pokémon geben einen punkt gefangene pokémon zwei Sobald du fünf punkte gesamt hast, geht die arena mission als bestanden aber die anderen trainer werden sich in jeden kampf einmischen denn gut darüber nach was du in anderen trainern was die anderen trainer tun können und versuche so vier punkte wie möglich zu ergattern ähm, Okay. Äh, ich habe äh, ich muss mir erstmal mal wieder an dieses team gewinnen ey. Ich habe noch ein Drei-Mann-Team bisher ja ein Schild. Sie ist es ohne von anderen Trainern abgelenkt zu werden, Pokémon zu besiegen oder zu fangen. Okay, habe ich überhaupt schon wohl fix? Oh. Oh, ich muss dich fangen, bevor der dich kaputt haut. Ja, kaputt kaputt. Warte mal, wenn ich dich doch kaputt hau, dann. Habe ich doch gewonnen, oder? Na Okay. Nein, ich auf mich mal versucht dich halt zu fangen. Ja warte mal, ich habe dich schon. geben mir aus den Augen. Ja gut. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich, ich werde einfach ein Pokeball. also Ich werde ja wohl schneller sein als das Viech. Also beim nächsten Mal mache ich dich schon kaputt. Äh... Oh, nee. noch so was. Habe ich da jetzt nicht mehr. Okay, das ist der kleine Idiot. Aber jetzt mein Angriff auch stark, genug um mich zu töten. Jetzt erstmal das mal interessant irgendwie. So. Na, ich muss das halt erledigen, oder? Ja, ein Punkt. Ne? die eine welt ein punkt so also sei vorsichtig ein ding So feuer zum glück habe ich all diesen mist schon früher gekauft okay irgendwie sehe ich in so okay oh therma Thermopot. Wo bist du denn ich glaube du bist ein älteres oder so ich hoffe meine pokémon wird schon irgendwie drin bleiben so einfach geht das, das ding hatte ich sowieso noch nicht also nicht schlecht ne? für dich äh, mit dem entzündlichen gas in seinem körper erzeugt es hitze die gelben stellen an seinem bauch werden besonders heiß dann über zwei punkte ja das weiß ich äh, 67 hp äh, das Oh, ich kann meine mein Team gar nicht ändern. Ja super, jetzt glaube ich die ganze Zeit mit dem blöden Ding herum. ist ja, das? Oh, du bist das. Jetzt stellt sich mal einer vor, man begegnet hier ein shiny Pokémon, einer ja, Von diesen blöden NPC ist auch die kaputt. War ja der absolute Horror. Ja, bitte die fangen. Nö. war eine Fähigkeit, oder? Oder hast du gerade Rauchocke okay gegen mich eingesetzt, du? Ja, nee, ich kann eigentlich mein Team hier, mein Teamkollegen erledigen. Ja, ich auf den Ja, ich kann eigentlich auf meinen eigenen Teamkollegen losgehen. War ist irgendwie so stark, habe ich so zu schaffen, na, na, na, boom ein paar neue Pokémon gefangen und erinner Mission abgeschlossen. der ja da war irgendwie interessant. Geist und Feuer, seine Flammen haben seinen Körper leicht. Wer vom Weg abkommt, der wird von ihm an der Hand genommen und ins Jenseits gelockt. Da schon wieder irgend so ein creepy. Nein, ich will das nicht in mein Team haben PC-Box. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung. Okay, da war relativ schnell vorbei. Kampf Arena arena Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Und dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Taka. an auf geht's? Arena-Challenger. So, was mache ich gegen den seinen Feuer-Pokémon ich habe irgendwie keine ahnung was ich am besten mache aber ja werden wir schon irgendwie schaffen wir haben noch das ding ja, okay das war dann mal auf also ein bisschen schneller marina alter als gedacht ja ich mache mal noch die haare und dann ist auf meiner Seite. Nee, mag den Typen, der hat ein cooles Design. Wenn er irgendwie komisch ist. doch im Verhalten, ja. Anscheinend. Willkommen, ich bin kabo der Feuerleiter. Ich habe dich schon getroffen dass du hier von mir stehst bei zweierlei du hast jahres pflanzen pokémon bezwungen und kates wasser pokémon ebenso damit hast du dir meinen respekt bereits verdient Wir pokémon trainer haben eines gemeinsam wir wollen alle gewinnen dafür gehen wir tag für tag an unsere grenzen um noch stärker noch besser zu werden erwähnt wir trainieren trainieren auch unsere gegner letztendlich gewinnt der der am entscheidenden moment sein wahres potenzial entfesseln kann okay ich habe keine ahnung welches pokémon ich hier maximieren lassen soll wahrscheinlich mein starter arena alter cabo dich heraus alles klar und jetzt schon ein bisschen schwierig werden habe ich so viel der drei pokémon ich gesehen so, erst einmal den gott ich mag diese attacke das mehr oder weniger eine bessere version von donner weil habe ich so perfekt so ein bisschen spezial verteidigung senken aber am besten ehrlich okay Was ist das für dich, Toxel? Will Tox? Warte mal, du hast wie viel AP? 36 von 64 das sind 28. Nee. Was ist das denn da? Ding, das da am umfliegen ist Okay. naja du wirst irgendwie unbrauchbar, wenn du verbrannt wirst. auf dich. Bin sie paralysiert. Und ich weiß, ich könnte das Ding einfach kaputt gehen lassen, aber so was mache ich nicht. Der Pokémon, die sollen alle leben. Zertrümmerer, Verteidigung senken bitte. Sehr gut. Oh, nee, jetzt bin das loch mehr oder weniger unbrauchbar Der geht doch gleich schon wieder drauf pass auf zertrümmerer dann ist die ja ja. ja. verbrennung heilen aber dafür geht sowieso mit ein zwei schlägen kaputt also lohnt sich das nicht so ja, sehr gut nicht okay ja okay Little Tox ist noch ein bisschen schwächer auf dem brust deswegen so um einer liegt er hat gut gemacht die beiden ouch aber ich glaube der für lauch nächsten oh Gott akani, akani ist richtig bulky ja das... nee, ich glaube lauf wird hier nichts reißen können ich konnte deinen tiger Hund, was auch immer sein soll mit meinem fuchs Okay, okay. Flammenrad und wenn nee. ja, ich verbrennen danke ähm... deren Spezialen, das jetzt glaube ich nicht so bringen. Aber ist immer noch besser als drauf also. Ja, okay, zum Glück habe ich Dings eingesetzt. Nicht Raub, Standpauke. Jetzt hör mal zu, du. So bringt zwar nichts, weil er physisch angreift, aber es Rat sollte den eigentlich noch kaputt kriegen bevor der mich kaputt haut und oh nee, warte der ist schneller als ich dreck oh Gott. überlebst du das nee, nee. Nee. Hm. Ich kann ja eigentlich nur ihn einsetzen. Na gut, dann komm her. Müsste doch schneller sein als Akani kommen. Und ausnahmsweise würde ich sagen: Wir fangen mal mit deinem Max. wer da taut ihr nicht kaputt ey. Ah, ich, nee. mache dich bereit dich zu vergrößern ah, ha, ha. alles klar jetzt tritt auf das ding drauf deiner faust oder Angriff doppelt, gefangen. alter, eine Faust aus Stahl in die Fresse. Oh. So, jetzt kommt der aber mit seinen Deiner Max. Aber das letzte, hallo ah, Skabo, such nach einer Entzündung, Idee mit der du gewinnen kannst. Inferno-Port oder oh, ist die Weiterentwicklung nee. okay? Ah, nee, das ist manchmal das einen moment mal. feuerkäfer hey ja, ich kann feuer feuerangriff einsetzen ich kann dann hat sich die musik immer ändert Mir ein letztes ding einsetzen jetzt pokémon ist die zeit für geiger dynamax in werde größer und ändere deine gestalt hat ah, hat so eine spezielle form okay zeigt mal alter so ein chinesischer Drache. aber jetzt nicht so besonders anders aus, finde Was? eine Flamme, die in der Höhe schießt, stecken wir auch unsere Ziele hoch. Verstehst du? Äh, Gott. Der hat mein Feuer absorbiert, der hat Feuerfänger, woher soll ich das wissen, ey. Du Mistig, wo oh, ich bin immer noch größer. Aber senkt die Initiative ist sie jetzt. Ja, das... Gott hat hart werden. Ich muss nur einmal einen Angriff von den aushalten. Gott. Okay, aber angriffskraft hat er jetzt überhaupt normal angegriffen oder? Ich glaube nicht. Ne? Ah. Oh, Gott. Oh, und durch Feuerwerbe jetzt. No. No. Ja, okay. Ähm. Flora. Du jetzt drauf gehen. Das tut mir leid, aber ich glaube, ich brauche einen Beleber. Ich glaube, ist wirklich der Einzige, der irgendwie was ausrichten kann. Oder Kuro. machen ja, mach mal Igni. So, gut ist initiative und angriff ist glaube ich einmal oh Gott, das wird tun jetzt einmal runter Ouch. also ist noch nicht alles verloren und ich habe eine kleine idee warum bist du eigentlich immer noch im dings natürlich nicht zurück verwandeln mittlerweile ja wollte ich sagen Was sieht das ding doch da ein bisschen weniger und aus obwohl es voll riesig ist so wangen Oh ne altert aus nee. oh. das wird langsam ein bisschen riskant hier also was hier darf mal sicher gehen es wird das ja nichts ich kann eigentlich mein anderes hier vorentwicklung von dem dinken kampf schicken er ist jetzt voll hoch weil ich feuerfänger einmal eingesetzt habe ne der flammrad also bringt das nichts fall ich habe nur dingens ich habe wirklich nur ich habe jetzt nur noch doppelt kick und das wird nicht sehr effektiv sein wesentlich ist er schneller ob gott das hat muss ein bisschen mehr abziehen beim der hat noch wahrscheinlich einen Trank, ne? Oh, das war mies. weil sollte ich wissen, dass der Flammenrad äh, Feuerfänger hat, ey? So, ich muss dich mal einwechseln. das überleben leben, halt hier nicht. Wir langsam etwas verzweifelt hier. So. Goh, du musst das jetzt schaffen ja, der one schottet hier alles ich den voll hoch geballert habe so, du musst ein zwei angriffe aushalten können komm schon Und Sag mir bitte du bist schneller ah, okay das noch mal höher bei dir angriff ne? Zahlangriff. Aber du bist auch ein mutiges Wesen. So, wir sind ein bisschen schneller. denn kaputt? Nein. Ja, und jetzt auch noch so was? Ehrlich? Aber ich hab Sternschaue. Der heizt sich jetzt wahrscheinlich hoch hoch Oder auch nicht? was Der lebt immer noch. Oh Gott. Geh kaputt. Jawohl. Das Spiel sieht voll casual aus. Vegas 2019. Sobald ich nichts irgendwie habe, was gegen ein effektiv ist, irgendwie nicht. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. kein Wunder, dass er gewonnen hat Du gewinnst eine Menge Geld. Gott, das war anstrengend. Du hast mich besiegt mehr oder weniger ja mich den sie so oft der erste große Hülle der arena challenge nennen dein talent war meine jahrelange erfahrung offensichtlich überlegen ha, Wie es scheint habe ich auch noch nicht ausgelernt ich habe keinen zweifel daran dass du in dein exzellenz team schon bald zu großen Ruhm gelangen wird es war mir eine ehre dass ich heute gegen euch antreten durfte für deinen sieg vielleicht dir nun den feuerorden Dankeschön. ich würde sagen das habe ich mir sogar verdient Oh, okay, in der Mitte kommt auch was. Ich dachte, die Mitte bleibt irgendwie frei und wir bauen so um darum. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Junge Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleiben und sich weiterentwickeln. Ihr gestaltet die Zukunft, und wir Erwachsene sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Hi. Was war ein Kampf, Danilo. kommen wir kämpfen jetzt. What? Ich war mir sicher, dass du mit Toxic gewinnen würdest, aber... Mann, war das aufregend? What? Von allen Pokémon hast du gedacht, dass ich damit gewinnen würde. Sehr beeindruckend, Danilo. Jetzt hast du also schon den Pflanzen, wasser und feuerord Du kommst gut voran mit der Arena Change. Zwei sagt soweit reicht dir diese Themen. Bitteschön. licht Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform feueruniform uniform also jetzt habe ich mehr oder weniger schuhe ober unter und alles mögliche bekommen dann können brauchst du keine angst vor den anderen Eltern zu haben nächstes wird euch euer weg durch die naturzone nach Claw city okay was den gehört auf geht's wir haben jetzt so viele orden da kriegen selbst die Stärksten pokémon in der naturzone das wenn sie uns sehen gut dann fangen wir mal ein bisschen würde ich sagen damit ich weiß nicht nicht wieder so deutlich verliert fast erwartet natürlich wieder hier komm gehen wir dann ihre hoch der redet da kommt persönlich vorbei um uns verabschieden wow ha, ich weiß sie haben sicher angesehen dass der nächste dass ich der nächste champ werde oder Tja viele arena Challenger geben auf noch bevor sie die ersten drei orden erkämpft haben es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich dass ich mir gerne die zeit nehme jeden persönlich zu verabschieden der mein stadion mit dem feuerorden verlässt gerade noch rechtzeitig ein glück dass das flugtaxi so schnell da war dann hopp. meine glückwunsch oh ich habe vergessen ihn so anzufechten reife leistung gegen Capu zu gewinnen sind hier um euch alles gut für den rest euer challenge zu wünschen aber nicht nur als arena alter sondern auch als eure fans in der tat und mit der zeit zu gehen habe ich mir ein fangesang für euch ausgedacht hop, hop, hop. unser hopp ist total top und dann nero ist doch ganz klar ist genauso unschlagbar die arena die euch jetzt erwarten haben es ganz schön in sich doch wenn ihr weiter an euch und eure pokémon glaubt dann werdet ihr sie besiegen da bin ich mir ganz sicher danke das werden wir auch ich meine wir müssen ja Sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena Changer gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's. Daniel klasse die wartet auf uns. Ja. Alles klar. Dürfte ich erstmal meine Pokémon ein Die sind alle voll im Eimer. Alter. Okay, wir, die wurden jetzt nicht geheilt. Da ist uns wieder eine Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. klasse sie irgendwo da drüben. dann Irgendwo theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in die Richtung laufen, aber wollen wir das auch wirklich jetzt? Wo wir mehr Ohren haben, können wir uns hier auch gleich stärker Pokémon schnappen? Für mich sie sagt klar, ich mache mir noch einen kleinen abstich und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hop beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist auch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena Challenge zu bestehen. Mit dem Ach, so unschlagbaren Champ kann es nicht mehr weit sein wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war auch noch mal deine Hand? Hoppsala. Du schaffst es nicht ja mal, ein mal gerade zu werfen. Jetzt heißt halt er aber die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Chem, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Abklotzen. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einen Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst mal. Im Staubling, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. der in der 2 hat ihre kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das einfach schon vergessen? Da hast du so schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Daniel und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das ist ganz arm. Los, jetzt kämpfen wir. Daniel, du kannst ruhig schon mal nach Klaw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Okay, tschüss. Macht dem fertig, Bettis oder Betis oder was weiß ich, Batista. So, du raus aus meinem Team, kannst du jetzt eigentlich wagen, die gleiche Luft zu atmen wie mein Team. Ey. So, ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Pokémon fangen, aber jetzt haben wir schon wieder 28 Minuten. Und ja, Hi. So, wenn ein schwaches Pokémon hier vorbeiläuft versuche ich doch mal zu fahren, noch ein paar Minuten. Dann war ein bisschen was Muss irgendwie von allen Seiten anhören. ich habe schon so und so viele Pokémon gefangen und so. Und ja. in der Naturzone, Alter. Also ich habe keinen Bock hier rumzulaufen erstmal. Die Brücke überquerst wird jetzt krass, krass sage ich dir. Was krass daran ist, willst du wissen? Tja, die Pokémon, die erleben sind krass stark. Sage wenn du mich mindestens ein paar Orden mehr hast, wird bestimmt auch nichts daraus sie zu fangen ganomay herumrennen gucken, ob ich was ich finde. Ich habe mal eine tm hier gefunden. Mit pilz pilz So, warte mal hier. Warte mal. Ich sehe dieses Eiscreme Dingen, ja, ne. Oh ja. Also, ich muss mal ein paar Pokémon fangen. die letzte Arena hatte es in sich tagelt man rubler mein gott du musst dich mal irgendwann entwickeln der kollege jetzt siehst du irgendwie nicht irgendwie das team voran habe ich so gefühl so wissen mir gut ging schon zu hoch Lauch wahrscheinlich sowieso nach dem kampf den park wenden nochmal mal zum pokémon center heilen und so Also was soll Ah, ein hagelkorn in der größe eines felsbrocken hat mich getroffen boah du willst mich jetzt hier hat dann neben gar nicht eine trefferquote von 100 oder so Nee, 95 Boah. natürlich habe ich die fünf prozent nicht erreicht auch voll auch ehrlich ja, Und dann wächst mal jemand ein mit du hat hier überlebt. da bin ich ehrlich gesagt guter spiel also nicht sehr schwer ist aber dass ich jetzt mehr schwer genug machen kann. Aber ja, langweilig, wenn ich hier ja durchgehe ohne ein einziges Problem ja bisher. So, komm rein, ich dich. Also brauchen natürlich ich nicht, aber ich will dich. Erfahrungspunkte und so. Oben. Das ja Gelatini, wurde gefangen. Digididit. Kann ich an warmen Ort leben? Ist ja Zeug Schnee in dem es kalte Luft auswahl und vergeht sich dann um zu schlafen? So. sagen wir laufen noch ein bisschen mehr so rum. Initiative spezial, jetzt glaube ich genau mehr falsche Dingens ja. währenddessen bekommt Hopp voll auf der Fresse von Betis. Ja, zu, zu Hobbs Verteidigung, Matthias hat irgendwie nur einen Typ und, ja, den fand ich auch viel einfacher als mein Rivalen. Ja, so, ist so ein deiner Raid, die ich machen könnte, aber nicht machen werde. Oder ein paar Karadonis oder so. Und hey, da ist, ja heißt hat Krammer Ein Glas Honig. Ja, komm mal, das weil man bist du? Oh, Schnäppke! Ich kann Frosty aus dir machen, eins meiner Lieblings-Pokémon. Das Hagel, das ist ein bisschen nervig. Nee, ich kann kein Frosty aus dir machen, weil du ein verdammtes Männchen bist. So, komm, mal man so. Oh vom alter aus vertraue ich dir mal ich weiß flora ist nicht die beste wahl aber ja, pokémon sind so hoch gelevelt hallo da kommen da würde ich würde hab ich ja habe nicht kaputt gehen doppelt bum bum noch mal noch mal, so Zauberblatt. Ouch. Also wenn irgendwie Toxel sich durch Zuneigung entwickelt, dann habe ich es sowieso schon verkackt. Habe ich so ein Gefühl. Okay, wenigstens so halt aus. Ja, so hat Gefühl. Die wollen eigentlich diese Natur echt irgendwie ja so. Äh, unter die Nase schieben und oh. keine Ahnung wir mussten erst dadurch jetzt mussten wir wieder dadurch ja kann ich kann ja verstehen also so weiß ich nicht so die Multiplayer Ebene hier in diesem Spiel aber ja ich mag es nicht jetzt schon so eine riesige Auswahl von Pokémon zu haben durchaus ich mache irgendwann boah, ein extra Part wahrscheinlich ich hier so ein bisschen rumlaufen als mögliche fange Aber im moment sehe ich irgendwie keinen grund zu tricks erfahrungspunkte durch jeden fangen dabei ist kollektion am pokémon die sowieso nicht benutzen wir sind in der story also ja von daher ist das für mich noch nicht so notwendig jetzt hier als möglich zu fangen synthese das ist mal ein vernünftiger angriff finde ich gesagt ich treffe sowieso nie damit 75 prozent treffer chance treffe ich doch nie irgendwas anscheinend äh, jetzt mitten in der nacht so sagt man steht starker schnee vor bevor es ernährt sich von eis und schnee das ist eine sehr blöde art von kann ich irgendwie einstellen das ich konnte auch hier irgendwann einstellen ne? team box wenn nur ein team voll ist team box so heißt das heißt das jetzt die werden direkt in die box reingepackt wenn ich die gefangen habe da müsste ich mir die nicht mal erst angucken das ist das hoch? das ist schon wieder ein Kackwesen. Ja, irgendein defensiver wert runter ist immer irgendwie ein blödes wesen donnerstein hm, kann ich damit meinen Toxel weiterentwickeln? Das ist ja auch safe, der Donner, ne? Elektro meine ich. So, wir tun jetzt noch die Seite des Flusses hier erkunden und dann können wir Xado. und dann können wir ihr im Part beenden. Nächsten Folge machen wir weiter. Ich treffe euch dann wahrscheinlich an der Brücke, wo ich glaube, da war noch so ein Angler, ne? da kann man ja auch noch mal reden da liegt noch was oder nee. ja, geht weg ich will euch doch nicht fangen man auch Bären. So, und ich glaube hier kommen sowieso nur immer diese eichhörnchen runter also war mal früh wie möglich irgendwie aufzuhören zum schütteln mit dem schütteln meine ich noch nicht Oh, sogar was anderes. die So komm. Oh Gott. Level 15. Ja, Wenn es kaputt aus, dann nicht schlimm. Aber ja, natürlich auch ist kaputt. Okay, weil Level 15 habe ich gerade gesehen. Hat, hat Pokémon die Bären eingesammelt, ich habe es kaputt gehauen Das macht irgendwie keinen Sinn. Protokoll. Gott, dann war es das für diese Folge. Ich gehe jetzt noch mal hier ja eintauschen wahrscheinlich. 100 Watt riesen per danke. Und... Muss ich sagen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier. Ich werde mich wieder in Pokémon Center hoch rein und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir müssen nach Claw City, ne? Da können wir ja mal machen. Und ja, vielleicht danke schon fürs Zuschauen. Hoffentlich heute euch der Part gefallen und ich hoffe, wir sehen euch dann in der nächsten Folge wieder. dankeschön schön fürs Zuschauen und tschüss.